Sport einfach äh, wie Schlüssel. Man kann äh, einfach offen die Tür. Man braucht keine gleiche Sprache zu sprechen mit den anderen. Es ist ein, eine gemeinsame Sprache. Die Menschen mit äh, mit Kreationen, äh, Hintergrund, sie sagen äh, uns immer, dass äh, Sport äh, hat äh, Gehelfen, sehr geholfen eine Freundschaft zu Freundschaft zu schließen auch Menschen zu treffen okay bereit wir machen Bewegung ohne Fall auf geht's Einmal Sport war immer schon in unserer in unserem Lebensstil Lifestyle okay unsere Mutter war ein Tischtennismeisterin und einmaliger äh, Nationale Spielerin und äh, sie war unsere Trainerin <lacht> ja, am Anfang. Und äh, ja, war schon im Sorien. Okay. Okay. Okay. Okay. okay, Nachkrieg war es schlimmer, weil es gibt so schlecht Konflikt dort. Äh, man kann einfach nicht sicher und äh, es gibt so viel Probleme, Ort, so viel schlecht. Äh, dann wir haben auch äh, mit Sport stopp. Das war damals so ja. schlechte Situation. Ja. Wir können nicht nur an ja. Sport denken. Ja. Du denkst nur, dass du, du brauchst nur sicher sein, lieben, okay, ja. aber es war sehr traurige Nachricht und einmal, ja immer sehr traurig. Nachricht so. Damals war ja. mit Sport. Ja, wir können nicht äh, denken danach im Sport nach. Mhm. Wir kamen auf den äh, einzigen Weg, den äh, ist, äh, damals äh, möglich war. Äh, wie meisten Menschen, die äh, nach Deutschland gekommen haben, äh, das war äh, natürlich äh, nicht so einfach. Das war schwer. Wir haben äh, das aber auch geschafft. Ja. Mhm. Und äh, wir haben äh, wegen ähm, seines äh, guten Rufs äh, äh, im Sportbereich vor Deutschland entschieden zu kommen. Auch unser Bruder jetzt, der kommt und er sucht auch einfach reinzugehen. Aber er hat so viel zu machen. Er hat gebracht zu lernen. Das Geld jeden Tag fünf Stunden. Danach zu Hause studieren auch. Dann, ja, das ist Zeit, glaube ich, ist auch schwierig. Sie brauchen ein bisschen Zeit zuerst einzuleben, vielleicht ein bisschen. Und danach, ich glaube, mit den Kindern, sie kommen danach, ja. ja. Mit den Effekten ein bisschen schwierig. Aber auch Kinder, Aber sie sind auch wichtig. Ja. FC Saarbrücken, unser Verein jetzt, er ist äh, eine zweite Familie geworden. Mit allen äh, Spielerinnen, Spielern, äh, Chefs, ja, Trainer, alle. Ja. Und sie nehmen uns nicht wie eine suri So, so, richtig. so <lacht> ja. ja, wir wollen das. Ja, wir sind sie haben uns normal. Ja. ja. Sie waren echt so nett, auch wenn wir auch sprechen nicht so gut Deutsch, <lacht> ja. aber sie waren so nett mit uns immer.